wir sind schon mal der und haben wir wieder eine nicht so einfache Frage hier. Wir mir auch solche Fragen schicken waren formular auf liebeschiff.de und hier geht es darum, ob man, nachdem man so ein Doppelleben gelebt hat, ob man ja ob man ähm, sozusagen auf der Täterseite, ob man da das Ganze wieder retten kann. Es äh, ist vielleicht ein bisschen anträgernd, die Mail, sag ich mal gleich so. Und äh, ist nicht so ganz klar, aber scheint irgendwie ein Mann zu sein. Gut, äh, lieber Christian, äh, mein Name ist Andropolov. Ähm, ich bin Anfang 40 und äh, ja, leitend tätig in einer renommierten Firma, Firma in der... Westandalusischen Alpenregion. Ähm, die letzten Jahre, also letzten fast zehn Jahre, bin ich in einer sehr guten Beziehung gewesen mit einer gleichartigen Frau, die ich sehr geliebt habe und die alles für mich gemacht hat. Vor ein paar Jahren hat es schleichend angefangen. Keine sexuelle Anziehung mehr. Wir haben wie Schwester und Bruder gelebt. Ähm, was vor allen Dingen von mir ausging. Äh, sie hat sich dann, obwohl sie mehr wollte, jetzt hat sie sich zurückgenommen. Und vor ein paar Jahren habe ich dann über das Internet eine Art äh, sexuelle Affäre gesucht und darüber eine Frau kennengelernt, mit der nicht nur äh, das äh, Battsport stimmte, sondern die ich mich ungeplant schnell verliebte. Äh, sie ist deutlich jünger, Sozialarbeiterin und wusste nichts davon, dass ich in einer Beziehung bin. Ja, also ich kann das nur, ähm, also ich finde es nicht gut, sowas zu machen. Sorry, jetzt einfach so überhaupt nicht gut. Unfair, allen Beteiligten gegenüber, sehr minuspolig, seine eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse der Frauen gestellt. Und ja, wenn man mir so ein Mädchen schickt, dann sage ich das. ne Ich finde es ich nicht gut. Ich meine, wir Menschen, jeder von uns hat schon gewaltige Scheiße gebaut im Leben. Von daher, wie gesagt, ich bin nicht das Bundesmoralministerium. Es ist nicht verboten, was du machst. Und, aber es ist nicht fair. ne Genau, also sie ist äh, so 15 Jahre jünger als ich, ähm da ich mich nicht äh, zwischen den beiden entscheiden konnte, würde ich jahrelang ein Doppelling, ja, dass ich immer wieder sage, wenn keiner einen Schlussstrich zieht, können Dreiecke extrem stabil sein, ähm, vor allem die anderen wissen ja gar nichts davon, von daher äh, wissen die gar nicht, warum das so scheiße läuft irgendwie. Und das hättest nur du machen können. Und dass du dich entscheiden kannst, ja, du wolltest halt beides haben. Du wolltest halt äh, die Höhle haben und äh, den Spaß, ja. Was soll man dazu sagen, ne? Ähm, ja. Immer wenn einer von beiden Schluss machte, weil es ungereimt hatten, gab, konnte ich nicht anders, da hat alles dafür zu tun, um diejenige wieder zurückzuerobern. Ja, das ist das, wenn jetzt die Frauen geschrieben hätten, halt ist ja, schon sehr minuspoliges Verhalten, ne? muss man einfach sagen. Sehr auf deine eigenen Bedürfnisse gemünzt. Ne? Nicht sehr empathisch. Ja, äh, entsprechend war beides äh, turbulent und recht stressige On-Off-Beziehungen. Ja, meine Partnerin in den westanalusischen Alpen ist inzwischen bei mir ausgezogen. Äh, mit der jüngeren habe ich eine gemeinsame Wohnung. In der Ostmongolei. Äh, mein Leben bestand nur noch aus Lügen und Stress. Zwei Wohnungen, zwei Partnerinnen, zwei Orte, an denen ich hätte zugleich sein müssen. Ja, also siehst du mir jetzt nach, wenn sich da. Ich meine, ich habe ja immer Verständnis für alles, aber ich meine, das hast du ja echt selber inszeniert. Ne? Ich meine, da erwartest du jetzt hoffentlich nicht, dass man da jetzt sagt, du Armer oder so. Ich meine, es ist <lacht> echt selber inszeniert. Ne? Ähm, aber trotzdem äh, kann man natürlich auch in deiner Position total leiden. Ne? Man, man leidet eigentlich, leiden immer alle in Dreiecken. Will ich jetzt auch nicht gar nicht in Abrede stellen. Und es ist auch wunderbar, wenn Menschen in solchen Situationen wie du hier mir schreiben, ist alles gut. Äh, nun liegt mein Leben in den Scherben vor mir und ich weiß nicht recht, wie es weitergehen soll. <lacht> Aktuell sehe ich die Chance, mit der Jüngeren eventuell retten zu können. Nach angeblichem Schweigen und Vorwürfen sucht sie nur meine Nähe. Also, ich vermute mal, sie ist jetzt im Bilde. Und mein Trost, obwohl dies wohl angesichts der Lageparadoxe ist, sie ist äh, psychisch phasenweise labil, äh, hatte vor einigen Jahren hier deutliche äh, psychische Diagnosen. Natürlich hat die Idee Erkenntnis, übrigens hoffe ich so, dass diese, das habe ich in der Paartherapie ganz oft erlebt, dass die affären Frauen irgendwie so instabil waren. Ne? Ich kenne jetzt aber keine Forschung zu, aber das ist mir mega aufgefallen. Ne? Ähm... Natürlich hat die Erkenntnis meines Doppellebens den Boden unter den Füßen weggezogen. Daher nur mein Anliegen, meine Frage. Wie kann ich ihr Vertrauen wieder gewinnen und eine tragende Beziehung zu ihr aufbauen und der anderen Partnerin mit der anderen Partnerin abschließen? Sie will langfristig heiraten, eine Familie gründen. Ich habe bereits zwei Kinder. Ist auch egal. Ich bin mir unsicher, ob, das, äh, ob ich ihr das geben kann. Gleichzeitig kann ich es mir allerdings mit ihr irgendwie auch vorstellen. Ja ich meine, also wenn du drei Jahre ein Doppelding geführt hast, welches Vertrauen willst du da wieder aufbauen? Ich weiß nicht, wie, also ich weiß nicht, wie es geht, aber ich habe keine Vorstellung. Ich meine, die ähm, Menschen können alles vergeben, aber auf welcher Basis? Also ich, da ist ja jetzt sehen Mail jetzt nicht eine Auseinandersetzung mit deinen Themen, äh, die müsste dem wohl vorhergehen und vor allem, du sagst ja schon selber hier, äh, ich weiß nicht, ob ich das geben kann, das heißt, du wirst die Wahrscheinlichkeit, dass du so wieder im Dreieck landest, dass du wieder dieser Frau wehtust, weil du dich nicht entscheiden kannst. Habt ihr habt ja vorher schon oft gehabt. Ich meine, wenn das so toll gewesen wäre, hätte sich doch schon längst getrennt, vermutlich. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass du die weiter ähm, irgendwie ihr nicht gut tust, ich meine, ich jetzt mal so, das ist doch enorm groß, oder nicht? Und wäre es dann nicht fairer zu sagen, hey, wenn es beide Frauen, wenn ich mich für keine entscheiden kann, ist es keine von beiden wäre das nicht der bessere Weg und äh, vielleicht mal äh, die eigenen Themen an geeigneter Stelle, wenn du was willst, aufarbeiten, weil man ganz ehrlich, das ist schon sehr, du drehst dich schon sehr um dich da ne? und ähm, ich meine, was willst du da retten, wenn du nicht mal weißt, ob du ihr das geben kannst, worum sie wahrscheinlich schon seit Jahren bettelt und willst du jemand, der psychisch instabil ist, willst du mir das antun, dass die wieder durch Szenen von Off-Phase off durch muss, weiß ich nicht, wäre es dann nicht fairer zu sagen, ja, das ist, ich äh, denke mal jetzt an die und ich weiß, ähm, das wird dir nicht gut tun. Irgendwie, ne? Just saying, vielleicht verstehe ich das ja alles falsch hier, aber äh, oh, <lacht> als wenn du da nicht absolut sicher bist, dass es das Richtige ist, dann würde ich fairerweise sagen, ähm, ich glaube, das funktioniert hier nicht und wir können hier vielleicht ähm, wenn ihr nicht voneinander loskommt, können wir dann, äh, was schon sehr abhängig wäre, können wir vielleicht sagen, ja, wir haben jetzt hier Freundschaft Plus oder so. Aber das macht, weil wirkt für mich so, dass du sowieso wieder, dass es da Probleme gibt. Jetzt so, ne? ähm, kann man natürlich sagen, letztlich, sie hier im Pluspol hat auch ihre Themen, dass, dass sie dir da keine klaren Grenzen setzt, äh, Klar, aber ich finde, also ich finde ja auch, man sollte ein bisschen für andere mitdenken und äh, wäre zumindest mein Anliegen und wenn ich jetzt sehe, ich tue jemandem echt nicht gut, dann würde ich denken, es wäre eigentlich fair zu sagen, gut, ich könnte jetzt noch äh, drei Jahre on-off äh, toxischen Dopamin-Sex mitnehmen mit der, aber dann zu sagen, mache ich nicht, da suche ich mir lieber jemand, äh, der mich auch handeln kann und der mir auch mal Grenzen setzen kann, wäre das nicht besser, Okay, wenn ihr kommentiert, ich weiß, dass wir bestimmt wieder in ein oder anderen Anträgern kommentiert, soft und ähm, ja, ergebnisorientiert und so. Ähm, aber gut, ich meine, wenn man mir so eine Mail schickt, sage ich, was ich dazu denke. Ne? Also, ich wünsche auf jeden Fall dir das Allerbeste und dass du dann wie ich finde es, also ich würde dir aber tatsächlich raten, da mal einen Cut zu machen, mal eine Zeit lang Single zu bleiben, mal zu detoxen, äh, mal zu gucken, warum hast du das gemacht, warum kannst du da die Bedürfnisse der anderen Frau nicht sehen bisher äh, und dann vielleicht mal einen freshen Neustart zu machen, als statt immer wieder an diesen Alten rumzudoktern hier, kann ich nicht empfehlen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.